Einen wunderschönen guten Morgen, er ist raus, mein etwas längerer Artikel über das iPhone 14 Pro. Er steht im Blog. Es ist ein guter Zeitpunkt, wie ich finde, um einen Blick auf meine Apps, meine Einstellungen und mein Layout von diesem Telefon mit iOS 16 zu werfen.